Willkommen zurück zu Pikuniku. In der letzten Folge haben wir den, naja, ich sag mal, Waldbewohnern geholfen, ähm, diese Roboter zu stoppen, dass sie nicht den ganzen Wald wegholzen. Und äh, nun wollen die, dass wir ihnen beitreten in ihrem Club. Keine Ahnung, was sie damit meinten. Werden wir aber gleich erfahren. Erstmal auf dem Weg zu ihnen. Boing. Und hier ist eine Münze. Juhu. Und eine Münze. Juhu. Das ist ein Basketballloch. Oder Tor. Keine Ahnung, wie das heißt. Embrace a better world. Oh yeah, eine bessere Welt. Das wollen wir doch alle. Okay, vielleicht können wir da hier hoch. Nein, können wir nicht. Vielleicht können wir hier was machen. Als ganz ehrlich. Ich finde eigentlich diesen Ort sehr interessant Und ich weiß ich laber gerade nicht ganz so viel in meinem Kommentar hier aber ich versuche ein bisschen zu herauszufinden was ich hier mache Ich verstehe auch das ganze Spielsystem noch nicht so ganz Wir sind schon bei Folge 4 glaube ich Und ich verstehe es immer noch nicht Uff Nein kein X Schade Hm. Moment vielleicht sind wir ganz anders lang auf den Automaten drauf und dann hier hoch. Geht gar da nicht. Äh, das geht auch nicht. Hm. Da komme ich nicht hoch. Hm. Ah, hier komme ich hoch. Huh. Was ist das für ein Poster hier? Der Fürst, Der Türsteher des Clubs hat mir gesagt, ich sei nicht cool genug, um reinzukommen. Das ist gemein. Du bist cool. Nein, du bist cool. Du. Er hat aber recht. In was für einer gemeinen Welt wir noch leben? Ach nein, tut mir leid, du bist cool. <lacht> Wollte ich gar nicht so sagen. Was haben wir hier drinne? Hallo? Hat denn der NES? Yo, wenn wir eine Cardo hätten, können wir zocken. Hey! Hey! Wenn du geriebenen Käse... Wenn du geriebenen Käse über deine Pasta streust... Dann wasch die nach dem Essen dein Geschirr ab! Sonst verfestigt sich der Käse und klebt am Pasta-Teller. Und das wird sie sicher nicht. Okay. Gibt es sonst noch irgendwas? Oh, sorry. Nö, aber coole Bude hier. Mm. Hallo. Dieses große Gesicht ist unser Dorfzentrum. Manchmal versammeln wir uns hier nachts und kratzen es sanft. Einige behaupten, das bringe Glück. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich reiße mir immer später ein. Oh nein. Oh, schon wieder dieser... Diese Kamera. Nehmen wir mal den Ball mit. Wir können so einen Ball mitnehmen. Komm mal ab hier. Den Ball. Mein Balli. Komm mal ab. Weg mit dir. Tschüss. <lacht> schon irgendwie gemein. Oh Mann. Was mache ich hier nur? bin böse. Das ist nicht gut. Was gibt's denn hier drin? Hallo? Oh, hallo du. Hallöchen, tut mir leid, ich habe viel zu tun. Äh, ich versuche einen Titel für mein nächstes Album fertigzustellen. Ich habe es fast geschafft. Mmh, oh, warte, möchtest du mir helfen? Ja. Prima, ich bereite alles vor. Gut, ich bin soweit. Du musst zum richtigen Zeitpunkt gegen diese Hupe treten, wenn der rote Kreis über dem gelben Rechteck ist, ja? Los! Oh, perfekt! Das war große Klasse! Gut, mh, Augenblick, lass mich das überarbeiten. Fertig! Das ist wirklich ein Meisterwerk. Hier, hör selbst! Russian Hardbest! Dein Beitrag ergänzt den Mix. Ist echt super. Äh, <lacht> das ist äh, das ist gut. Ja, ich weiß. Wie die auch sei, Dank für deine Hilfe. Ja, betrachte das als deine Tanti, Mann. Was? Oh, Blumenhut bekommen. Wie cool. Yay, ist eine Blume. Ich bin eine kleine Blume. Kann Musik machen. Okay. Vielleicht kann man hier irgendwas freischalten, wenn man die richtigen Reihenfolge Musik macht oder so. Was weiß ich. Das war nett. <lacht> ja. Okay. Ähm. Hier können wir lang. Zum Shop. Hey, weißt du, wann der große Roboter erscheint? Ich war schon seit letzter Woche auf ihn. Ich will mir im Laden diese schöne Sonnenbrille kaufen. Okay. Da oben ist einer was man hier rein oh. <lacht> 1 1 70 möchtest du diese coole brille kaufen ja sehr schön geile brille erhalten danke ziehen wir sie mal an oh ja yeah, wir sind so cool nee für diese folge lassen wir das ja an aber oh. Oh, kann okay. die farbe ändern merke ich gerade neu möchtest du diese postkarte kaufen noch nicht. Moment. Oh, dann, dann. Die Farbe ändern. Oh, das war halt cool. Komm, wir nehmen grün. Das war eine Lieblingsfarbe. Jo. Sehr schön. Eine Waldpostkatze. Oh. Danke. Da haben wir sie. Das kann man nicht kaufen, oder? Ich weiß nicht, wozu sie gut ist, aber sie sieht ja echt schräg aus. Hey, tut mir leid, du hast nicht genug Geld. Okay. Ich weiß wirklich nicht, warum Sunshine Link die Bäume fällen will. Aber immer wenn sie kommen, bewerfen sie uns mit Geld. Also dachte ich mir, vielleicht sollte ich einen Laden öffnen. Und hier stehe ich, der mächtige Händler. Aber es kommt niemand, weil alle ständig im Club tanzen. Im Club tanzen? Es gibt den Club? Wie will er hin? Sorry. Eichel! Oder was habe ich da oben gesehen? Das sieht cool aus. Da will ich hin. Ist irgendwie... Was ist... Was gibt's hier? Was... Was ist das hier? <lacht> so ein schwarzes Brett vorne am Haus? Oh, oh, wo bin ich jetzt? Hallo! Ich glaube, mit meinem Toaster stimmt was nicht. Kannst du mir das mal ansehen? Wir prüfen, was mit dem Toaster nicht stimmt. Aber Leute, wir wissen doch alle. All Toasters, Toast, Toast. Funktioniert doch! Moment, warum fliegen die? Hm. Oh, was? Wer wird das, muss auf meine Schwimmer zu reißen? Mach soll der ja Miete Ja, irgendwas stimmt da definitiv nicht. Toastopia betritt Toastopia. Minigame oder was? Bist du bereit, dich Toastopia zu stellen? Ja. Dann möge die Raus beginnen. Okay. Hauptaufgabe, begebe dich zum Club, begebe dich zum Club, ach, hier ist der Club? Wer mich aus dem Schlimmer ist, soll sein Verderben finden. Finde den Weg aus so eine toast tour raus. Oh, ich ist ein Frosch. Wie bist du denn hier, du denn hier gekommen? Weil es jetzt so schwierig wird, kann ich dir hier, hier rausbringen. Kann sich dich hier rausbringen. Aber Vorsicht, wenn du hier zurückkommst. Was, wenn du hier zurückkommst, musst du von vorne anfangen. Wie bist du denn hier gekommen? Falls es jetzt schwierig wird, kann ich dich hier rausbringen. Aber vorsichtig, wenn du hier zurückkommst, musst du zu Beginn so beginnen. Soll ich jetzt wieder Nö. Kein Problem, bis jetzt da draußen. Dankeschön. Oh. Are you dead? Okay. Ich verstehe schon. Okay. Ja, das ist fies. Das muss man richtig timen. Und ich hab's richtig getimt. Profi halt. Oh, wie knapp das war. Hast du es geschafft? aus, Ich Meine Kinder werden dich überwinden. Ist das hast so, du, mein Freund. Ich glaube nicht. Hm. Nein. Ich möchte es weiter versuchen. Warum hat er so spät? Mach zack. Okay. Okay, jetzt. Komm, schieß. Okay, nice. Oh, boah, was ist das denn jetzt hier? Crazy! Boah, das ist crazy. Okay, da müssen wir rüberrollen. Yes! Yes! Bitte. Bam, echt cool, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, Oh Oh Gott, Die verfolgen mich jetzt. Ziel gesucht. Ah, dann verfolgen die mich jetzt die ganze Zeit, oder was? Oh Gott. Ah. Mir ist gerade gar nichts mehr hier. Oh doch, die verfolgen mich. Okay. Oh Gott, Nein. Schnell, schnell weg hier. Rennen, rennen, renn, rennen, rennen, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, Weg, weg, weg, weg, weg. Nein, was schnell, ich getan? Nein. Ich sterbe, ich sterbe. Na ich hab echt nicht gedacht, dass du so weit kommen würdest. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt von deiner Entschlossenheit. Vielleicht hast du, hast du mich doch aus gutem Grund geweckt. Ich weiß nicht. Da ich mich mit Besuch da ich nicht mit Besuch rechnete, habe ich nichts vorbereitet und kann weder Tee noch Musik anbieten. Wir beide sind dann wohl auf uns gestellt. Ewig hier zusammengesperrt. Machst dir ruhig bequem. Okay. Oh, der Stecker ist ein bisschen locker. Oh. Nein! Was hast du getan? Getoastet! Begib dich zum Club! Mhm. Schätze, ich werde wohl für eine Weile auf Toast verzichten! <lacht> gar nicht verstehen, mein Freund, gar nicht verstehen! <lacht> crazy heute! Einfach nur crazy! Oder wie kommen wir denn da hoch? sehe ich gerade irgendwas oder ist das geht man da gar nicht hoch doch doch hier rüber oh was hast denn hier geschenk oh, der dämonische Toast cool nice ist das eine große Mitte, kann ich nicht einsammeln? nee schade hallo möchte ich in den Sunshine Club? ja gut lass mich erst eine Aufmachung analysieren bitte halt still Berechnung läuft, nicht bewegen. Nicht bewegen! Sorry, ich wollte was drücken. Schwere Berechnung, nicht bewegen. Okay, ich bewege mich nicht. Wahrscheinlich hast du nicht genug Stil für diesen Club. Komm wieder, wenn du weißt, was Stil ist. hübsch dich auf. Ich hab, ich bin cool. Ja, ja okay, ich mache jetzt mal gar nichts. Erstmal hinlegen, Controller. Jetzt fertig passt das ah, verstehe du hast dich für den minimal chick look entschieden du darfst rein ich meine verstehe mich nicht falsch kleiner dieser trend ist sowas von überholt aber du wirkst etwas verzweifelt bitte komm rein really, bro ich habe dich bereits überprüft du kannst reingehen okay Und das gibt's hier oh das ist die disco nice Hey, wir sind hier. Du bist im Sunshine Club. Sunshine Inc. hat diesen Club in unserer Stadt eröffnet, damit unser Leben glücklicher wird. Aber jetzt fällen sie unsere Bäume. Und alle sind so sehr mit Tanzen beschäftigt, um etwas dagegen zu unternehmen. Du scheinst auf unserer Seite zu stehen, aber wir müssen sicher gehen. Ja, wir wissen nicht, ob du herkommst. Nach, unseren, nach unserem Kenntnisstand könntest du ein Spion sein. Oder Schlimmeres, ein wechselseitiges, kognitive... Eine wechselseitige, kognitive Illusion. Die Sache ist die, wir brauchen einen Beweis, dass du auf unserer Seite stehst. Siehst du den Roboter da drüben? Er ist der selbsternannte Tanzkönig des Clubs. Niemand hat es je gewagt, ihn zu einem Tanzstuhl herauszufordern. Wenn du bei uns mitmachen willst, solltest du kein Problem haben, ihn in einem Tanzstuhl zu schlagen. Ja, mach ihn alle! Ich behalte mich im Auge. Okay, fordere den Roboter zum Tanzstuhl heraus. Das machen wir doch. Geile Party! Okay. Alle fallen das hier wohl. Ey! Ey, nein! Ich bin stark! Er hat mich gefangen! Nein! Okay, doch nicht mehr. Ich kann nicht aufhören zu tanzen! Okay. Ich liebe dieses Lied! Ja, ist nicht schlecht. Komm, ich will ein bisschen trinken. Und du da oben? Der bin ich, René DJ. Okay. Ich bin es. Der König dieses Dancefloors. Willst du gegen mich antreten? Ja. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Ha, ha, ha, ha, ha. Du hast keine Chance. Fangen wir an. Sicher. Besuch den Roboter in einem Trankstrad. Okay. Das ist cool. Oh yeah. Here we go. Yeah. Ich mag das hier. Kann von mir aus ein bisschen schwerer sein. Auch wenn es jetzt nicht so einfach ist. Du siehst, das geht. Aber das sollte. Aber nein, ich habe einfach fehlt. Ich hoffe, mir darf einfach fehlen. Oh, was ist das denn hier? Was zum Teufel? Was soll das denn am Ende? Oh Gott! Oh, ich habe so verkehrt am Ende. Boah, er war schlecht. <lacht> Perfekt. Na, no, perfekt war. Bis aufs Ende. Sprich mit dem Rebellen. Verdammt, du hast echt was drauf. Ah, wie wir sehen konnten, hast du keine Angst, Roboter zu schlagen. Nimm das. Du wirst schon wissen, was damit zu tun ist. Ich eine Karte. Karte. Oh, ich weiß wirklich, was damit zu tun ist. Dankeschön. Das ist die oder so? Entdecke den Zweck der Magnetkarte. Ja, ja, ich weiß schon. Oh, yeah! Ne, komm, bleiben wir jetzt einfach mal bei der Sonne. Warum nicht? Wow. wir sollen noch wahrscheinlich hier rein, oder? Das müsste das hier gewesen sein, oder? Ja! Ah, ist ein Fahrstuhl! Okay! Entdecke den Zweck der... Also, wir sind doch hier. Okay. Ah, oh, du hast uns gefunden! Ich hab schon befürchtet, du würdest hier alle Fremde und wir kommen in El Bunker. Was? Niemand kennt das El Bunko. aber es ist ein Bunker. Nein, es ist nicht und das Wort gibt es nicht einmal. aber cool. Ja, nein. Eigentlich sind wir in der alten U-Bahn-Station. Damals waren wir noch nicht geboren, aber wie ich gehört habe, war es das allererste Projekt von Sunshine Inc. Sie wollten die ganze Insel verbinden. Die Sache wurde jedoch aufs Eis gelegt und sie leiteten den Strom in ihrer Zentrale um. Seitdem ist hier alles verlassen. Aber wir brauchten einen sicheren Ort zum Plan unserer Mission. Irgendwas, wo die Roboter nicht hinkommen. Also haben wir hier unsere Basis eingerichtet. Wie auch immer die jetzt die Karte bekommen haben. Folge uns, wir zeigen sie dir. Okay, folge den Rebellen. Rebellen? Okay, ich finde jetzt nicht, dass die Rebellen sind. Hier ist das Herz! Das Herz von El Bunko! Ach komm schon! Es ist kein Bunker, also nennen es nicht El Bunko. Äh, El Bunko. Also, das ist der Hauptraum, in dem wir uns versammeln. Hinter mir findest du Betten für den Fall, dass wir uns ausruhen müssen. Okay. Oh, yeah. bam, bam, bam, bam, bam. Und das ist unser Besprechungsraum, wo wir unsere Mission planen. Wir müssen bestens vorbereitet sein, wenn es losgeht, sonst könnte die Mission ein völliger Fehlschlag werden. Ja, wir könnten auf Bäumen festsitzen oder so. Weiter geht's! Die Treppe hoch findest du den Computerraum, weil es immer cool ist, Computer in einer geheimen Basis zu haben. Und wir haben Flipper auf ihn keine Zeit zum Spielen unsere nächste Mission beginnt bald. Welche Mission? Uh, wir sollten mit dem Anfang beginnen. Du hast vielleicht von Sunshine nicht gehört, der großen Firma, die allen gab Geld gibt. Nun, so einfach ist das nicht. Es ist das Sunshine, der Harte helfe den Dörfern ihren Müll loszuwerden, aber eigentlich holt er sich wichtige Rohstoffe aus jeder Region. Und die Sache mit dem Geld ist nur ein Trick, um die Aufmerksamkeit von dem abzulenken, was seine Roboter tun. Deswegen beschwert sich niemand. Wir wissen nicht mal, wozu er alles halt braucht. Derzeit wissen wir nur, dass alle Dörfer bald weg sein werden, wenn wir zulassen, dass er sich alles nimmt. In ein oder zwei Tagen werden sie alle Bäume in der Umgebung gefällt haben und dann ist ihr nächster Schritt, das Dorf selbst zu fällen. Wir wollen, wir wollen in diesen Bäumen. Unser Ziel ist es, Sunshine von dem abzuhalten, was sie tun. Wir fangen damit an, dass wir den großen Roboter in unserem Wald beseitigen. Sprich mit uns, wenn du einzelheiten erfahren möchtest. Wir siegen den riesigen Roboter im Wald, unsere Mission. Oh, hi. Obwohl ich würde sagen, wir werden in der nächsten Folge das geheime Elbunko, oder die alte Bahnstation, erkunden. Wenn es euch gefallen hat, würde mich eine positive Wertung freuen. Wenn ihr neu seid, ein Abo da lassen und natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr nicht verpasst, wann die nächste Folge kommt. Haut rein und schönen Tag noch. Ciao!